Morgen, Morgen. Morgen. Alles klar? Sehr gut. Ja, bei Ihnen. Ja, auch. Also, wie gesagt, wir machen den Couscous-Salat ja. Ja, ja, -hmm. dazu. Und, äh ich bin die Nauras Hassan, bin 24 Jahre alt. Wir sind Azubis im Gastronomischen Bildungszentrum. Also mit sieben bin ich aus dem Irak und mit 13 bin ich hier hingekommen. Mir äh, war alles hier sehr neu, die Kultur, die Menschen. Das Essen, ja, und ich musste von Null anfangen. Schicken haben die Petersilie geschickt, weil dachte, das sieht du auch genauso aus wie gesagt. Koriander. Ich kann keine Sprache. Ich hatte keine Sprache. Kannst du auch erstmal von links nach rechts? Genau, ich musste mich überhaupt komplett umorientieren. In der Schule habe ich nichts verstanden. <lacht> ich bin Herr Magam, ich bin 29 Jahre alt. Kann ich die Soße stehen lassen und die Soße machen? Nach der Schule hatte ja. ich auch keine Arbeitserlaubnis jahrelang. Und das war schon deprimierend und sehr schwierig. Ich bin auf dem Projekt durch meine Arbeitsvermittlerin im Jobcenter mhm. drauf gekommen. Die hat mir das angeboten. Mhm. Und ich war erstmal skeptisch, weil es hat sich alles so gut angehört mit Frankreich, einmal vier Wochen, einmal sechs Wochen. zu sein? Genau. Das Beste, was ich Außer Kochen gelernt habe ist interkulturelle Unterschiede. Für mich war es super und ja die Offenhalte dass man allein auf eigenen Beinen zum Teil stehen musste Ja. in fremdem Land. Selbstständigkeit. Selbstständigkeit genau. Ich habe meine Landschaft erst äh, gefunden, als ich hier angefangen habe mit Praktikum und dann nach Frankreich. Ja, ich habe dort und hier Sachen gesehen, die ich sonst nie gesehen hatte. Und ich möchte so weit kommen wie möglich. Ist. Vielleicht irgendwann Sterne kochen und berühmt werden. Wer weiß. Wartet schon auf mich. Das Kochen ist äh, meine Zukunft. Jetzt, jetzt äh, steht mir mittlerweile fast alles offen. Ich stehe mit beiden Beinen auf. Nicht mit einem, sondern mit beiden. Wir können so weit wie möglich gehen. Und uns steht nichts im Weg.